Der von der CDU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wo man auch hinschaut bei der inneren Sicherheit, das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe: die Wirklichkeit in Hamburg hat nicht besonders viel zu tun mit der Fassade, die Senator Neumann und die SPD für die Außenwelt erbaut haben. Und egal, wo man hineinpikst, man landet eigentlich immer einen Treffer. Ich will das gar nicht lange ausführen, wir sind schon fortgeschritten. Aber auch um die Handlungsfähigkeit des polizeilichen Jugendschutzes in Hamburg ist es aktuell keinesfalls gut bestellt. Wir haben eine Anfrage gemacht und von den 60 Sollstellen. Ja, was wollen Sie mir damit sagen? <lacht> ja, ich stehe auch nicht erst mittags auf, Herr Rose. Aber <lacht> also von den 60 Sollstellen, die seit dem 1. März in Hamburg an vier Polizeikommissariaten zur Verfügung stehen, nämlich Troplowitzstraße, Oberaltenallee in Bildstedt und in Harburg, sind derzeit mehr als vier Stellen unbesetzt. Schlimmer aber noch ist, dass mehr als 17 Stellen im Rahmen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen anders verwendet werden. Und das bedeutet, jede dritte Stelle des polizeilichen Jugendschutzes in Hamburg wird entweder zweckentfremdet für andere polizeiliche Aufgaben oder ist überhaupt nicht, oder ist überhaupt nicht besetzt. Liebe Kolleginnen und von der SPD, das ist wirklich ein Unding und das darf so nicht angehen. Denn das merken wir auch, die Jugendschutzdienststellen sind aufgrund dieses Fremdeinsatzes nicht mehr in der Lage, ihre eigentlichen Aufgaben wirklich umfassend wahrzunehmen. Dabei werden diese Kräfte dort in den Jugendschutzstellen an allen Ecken und Enden gebraucht. Wir haben die Themen hier gestern gehabt, die Problematik am Jungfernstieg. Wir haben Schwierigkeiten rund um den Hauptbahnhof mit jungen, minderjährigen, unbegleitenden Flüchtlingen. Wir sehen also, der Bedarf ist an allen Ecken und Enden da und so darf das nicht weitergehen. Anstatt sich den eigentlichen Aufgaben des Jugendschutzes zu widmen, werden die Mitarbeiter dauerhaft für andere Aufgaben eingesetzt. Im Reviervollzug, als Verkehrslehrer oder in der Verkehrsunfallverfassung. Außerdem werden sie regelmäßig zur Aufklärung von Demos und Veranstaltungen und zum Teil sogar zur Verstärkung der Grundlast an den PKs eingesetzt. Und keine Frage, das sind alles sehr wichtige polizeiliche Tätigkeiten, aber diese Fremdnutzung der Stellen geht unweigerlich zu Lasten des polizeilichen Jugendschutzes, meine Damen und Herren, und das für uns nicht akzeptabel. Und, und da frage ich mich, wie kann es eigentlich angehen, dass gerade Senator Neumann, der sich dort so unangeregt unterhält, im Moment den Jugendschutz derart straflich vernachlässigt, obwohl es ja gerade die SPD war, die immer die Bedeutung präventiver Maßnahmen ist nicht sein so ein Thema. Nee, Sport ist so ein Thema aktuell, das ist auch klar. Obwohl die SPD, ja stets die Bedeutung präventiver Maßnahmen gegen Jugendkriminalität betont hat. Warum das so ist, das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, der Neumann. Und dabei wissen wir alle, gerade bei delinquenten Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, dass frühzeitig eingeschritten wird. Bevor sie auf die schiefe Bahn geraten und bevor sie in kriminelle Karrieren abdriften, da war eigentlich Konsens. Ich frage mich, ob Sie inzwischen anderer Meinung sind. Ich habe es gesagt, der polizeiliche Jugendschutz ist in erster Linie präventiv unterwegs. Er will Straftaten von Kindern und Jugendlichen verhindern und die Aufgaben der Jugendschützer sind sehr vielfältig. Sie fahren präventiv mit ihren zivilen Fahrzeugen Streife und sie suchen Brennpunkte auf. Das sind Bahnhöfe, Einkaufszentren, Fastfood, Restaurants, Grünanlagen, überall dort, wo sich diese Gruppen bilden. Sie führen Gespräche mit den Jugendlichen, spüren neue Trends auf und sie versuchen auch eine Vertrauensbasis aufzubauen, was viel Zeit und Geld, Geduld kostet. Und ebenso zeitintensiv, aber sehr hilfreich und notwendig sind normverdeutliche Gespräche mit den Jugendlichen und Hilfegespräche, weil in diesen Gesprächen auf die Täter eingewirkt wird. Sie werden über die rechtlichen Folgen aufgeklärt ihres Handelns aber auch die Opfer werden den Opfern wird zur Seite gestanden. Und wir waren seit CDU, die 2007 mit dem Konzept Handeln gegen Jugendgewalt, der Bekämpfung der Jugendkriminalität hohen Stellenwert beigemessen haben. Und meine Damen und Herren, wir wollen, dass das auch so bleibt, und zwar ohne Abstriche. Und um das zu machen, braucht man frühzeitige Intervention, damit sich eben kriminelle Karrieren nicht verfestigen. Und eine wichtige Säule dafür sind die Jugendschutzdienststellen der Polizei. Und deswegen fordern wir den Senat auch auf, dass alle freien Stellen umgehend wieder besetzt werden und vor allen Dingen, dass alle Fremdennutzungen, die zulasten des polizeilichen Jugendschutzes gehen, unverzüglich aufgelöst werden, denn es muss sichergestellt werden, dass die in den Jugendschutzstellen eingesetzten Beamten auch ihre originären Aufgaben erfüllen und nichts anderes. Und Herr Münster, Sie, Sie stehen ja auch hier als erster Abgeordneter auf dem Zusatzantrag Ihrer Fraktion heute, ich glaube, auch Ihnen ist natürlich klar, dass Ihre Fraktion sich in besonderem Maße ihrer Verantwortung bewusst sein sollte, angesichts des eigenen Versagens bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität vor 2001. Da sind Sie, glaube ich, in besonderem Maße gefordert. Und jetzt will ich, jetzt will ich zu guter Letzt noch zu Ihrem Zusatzantrag kommen. Das ist ja wirklich ein Knaller. Da fordern Sie der Bürgerschaft sollen die Aufgaben und Maßnahmen auf dem Gebiet des Jugendschutzes zu den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft berichtet werden. Da frage ich Ihnen, wer hat Ihnen eigentlich diesen Antrag untergejubelt? Das hat mir ja schon fast leid, Herr Münster, dass Sie da als erstes stehen mussten. Das ist ja nun wirklich ein Vorstoß der Marke Eigentur, kann man da nur sagen. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen mangelnder Ernsthaftigkeit im Umgang mit diesem Thema, Erst besteht überhaupt kein Interesse Ihrer Fraktion daran, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt legen Sie uns so einen Antrag vor, obwohl die Haushaltsberatungen im Fachausschuss inzwischen schon abgeschlossen sind. Da fragt man sich doch ernsthaft, ob Sie uns eigentlich auf den Arm nehmen wollen mit diesem Antrag in Münster. Also das ist Dünnbrettbohrerei par excellence und auch sehr banal. Und wenn die SPD-Innenpolitiker an dieser Stelle Nachhilfebedarf haben, dann kann der Innensenator Ihnen ja gerne einmal einen Workshop veranstalten, dass Sie auch über die Aufgaben des Jugendschutzes Bescheid wissen. Ich glaube, wir wissen das alle, das führt uns nicht weiter. Wir wollen, dass die Stellen besetzt sind und dass der Jugendschutz in Hamburg wieder handlungsfähig ist. Danke. Also